Wir sind hier in Ich hoffe, ihr keinen Hund rein Wir sind hier in Klagenfurt, wunderschönes Wetter am Dr. Arthur Lemischplatz und hier erwartet euch der neue Laden von My First Plan. und wir haben heute ein Gespräch mit dem Chef von den Jungs und ja, da gehen wir einfach mal hin und stellen nehmen eure Fragen. So, noch ein bisschen abkühlen und los geht's. Also heute ist es soweit. Ab 17.30 Uhr findet hier die große Eröffnungsfeier mit Sektempfang, Livemusik und vielen leckeren Speisen von Don Camillo statt. Und das hier in einem ersten Store von My First Plant. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen, ob wir den Mario finden. Ein Wunderschön! Hallo! Du, ist der Mario hier? Wir hatten mit dem Interview. Äh, ja, einen Moment, ich hole den gleich. Super, danke dir. So, kleinen Moment und dann setzen wir uns einfach hier. Wir haben es geschafft. Wir sitzen hier mit dem CEO von My First Plant. Hallo Mario. Mein Grüß Name ist Den Namen kann ich mir gut merken übrigens. Ja, sehr gut, ich auch. Das wird sehr einfach. Ja, schön, dass ihr hier heute eure Öffnung habt. Hat noch nicht alles geklappt mit Schaufenster, aber sieht schon sehr schön aus, der Laden. Es wird. Sollte, war für heute auch geplant. Genau, ne? es war für heute auch geplant. Also, wir haben ja schon eine Zeit lang offen, aber durch die ganzen Lieferverzögerungen und wegen Corona äh, war es uns halt noch nicht möglich, wirklich eine offizielle Eröffnungsfeier zu machen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir verschieben das auf den Sommer, weil wir ja äh, einen Hof draußen haben und dann können wir draußen auch ein bisschen den, den Platz nutzen. Also, ich habe verschiedene Fragen gekriegt, auch von meiner Community natürlich. Ähm, es gibt ja verschiedene Systeme und die Leute fragen sich natürlich, ist das alles gut? Und deswegen bin ich hier mit dir zusammen und ich bin froh, dass du dich den Fragen stellst, weil viele sagen: ach komm, sehr gerne. Klär das mit unserem Büro. Nein, na, natürlich. Na, sehr, so, sehr gerne. Du, was passiert mit My First Plant, wenn CBD zum Beispiel verboten wird? Also in Deutschland ist ja der Markt schon ziemlich schwer. Ne? Naja, von einem Verbot ist nicht mehr auszugehen weil der EU-Gerichtshof ja das Urteil damals der EU-Kommission CBD als illegal einzustufen gekippt hat und das heißt, wir sind da wirklich bei der obersten Instanz angelangt, das heißt, ein Verbot wird es de facto nicht mehr geben, also es wird sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie die Regulierungen dann in Zukunft noch kommen werden, wissen wir natürlich nicht, aber die Ampeln scheinen ja eher auf Grün in puncto Liberalisierung als noch weiter zu verbieten. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass das vom Markt verschwinden wird. Zumal nicht in Österreich oder in der Schweiz. Ne? Genau, oder in Deutschland. Verschiedene ja, Märkte werden sich verschieben wahrscheinlich. Genau, richtig. Und man muss ja so oder so immer aufgeschlossen sein, wohin bewegt sich der Markt, wenn es jetzt wirklich im Dachraum so sein sollte, dass, dass einem da so viele Riegel vorgeschoben werden dann muss man sich halt im Rest Europas umschauen. Wieso habt ihr euch für den Standort Österreich entschieden? Es gibt ja billigere Länder, sage ich jetzt mal. Ja, also hauptsächlich einmal aufgrund dessen, dass wir so oder so von hier sind. Dann hat es natürlich noch ein weiteres Seriositätsthema, Firmengründungen in Österreich, Deutschland oder der Schweiz, ins Auge zu fassen, anstatt jetzt offshore irgendwo zu gehen. Es gibt ja genügend Möglichkeiten über Zypern, Malta etc. Genau. Da da haben wir uns aber bewusst gegen entschieden, einfach noch einmal, um einen weiteren Seriositätsfaktor zu schaffen. Okay. Ähm, jetzt ist so, ihr habt ja da verschiedene, ähm, also jeder, der schon mal auf My First Plant war, kennt ja, da gibt es verschiedene Produktlinien, sage ich jetzt mal, oder genau, Produkte, richtig. die ihr anbietet. Also jetzt nicht die Endprodukte, die wieder verkauft werden, sondern wir reden jetzt von den Pflanzen. Genau. Ähm, kann da eigentlich so ein, ihr gebt ja da immer so einen Ernteertrag an. Genau. Kann der noch erhöht werden oder ist es immer unterschiedlich, dass also, ihr gesagt habt, wir sind in der Mitte? oder Grundsätzlich sind wir beim Ernteertrag bei den Indoorpflanzen schon ziemlich weit oben angesiedelt. Differenzen ergeben sich da eher aus der Marktlage, also an dem Verkauf an die Großindustrie, wo man dann vielleicht noch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger rausholen kann. Das ergibt sich immer noch Angebot und Nachfrage natürlich. Bei den Outdoor-Pflanzen haben wir es bewusst sehr konservativ angegeben, weil das ja doch sehr viel von äußeren Faktoren beeinflusst wird Absolut. und deswegen haben wir gesagt, okay, lieber konservativ angeben und den Kunden dann mehr ausschütten an Ernteerträgen als umgekehrt. Also wir möchten da keinem was wegnehmen, sondern haben das bewusst etwas niedriger angegeben. Wenn es dann mehr ist, hat jeder eine Freude daran. Also praktisch, dass auch Problemfälle mal ausgemerzt werden können? Das, das, das machen wir so oder so mit einer Überkompensation durch Pflanzen. Das heißt, wir haben ja auch weit mehr Pflanzen im Outdoor-Bereich nochmal angesetzt, als äh, wir verkauft haben. Okay. Mit den Ernteerträgen, da geschieht ja wahrscheinlich viel. Ähm, da muss ich gleich eh noch ein, zwei Fragen stellen. Welche Eigenprodukte habt ihr eigentlich geplant? Oder? Eigenprodukte gehen einmal definitiv in die Richtung äh, eigene Blütenware, also Aromablüten zum Verkauf okay. äh, für Konsumenten. Das ist einmal ein großer Punkt. Und vor allem auch die Herstellung eigener Öle. Mhm. Und dann werden wir noch unsere Produkte und Rohstoffe weitergeben zu unseren Geschäftspartnern, die uns zum Beispiel unser zukünftiges Pferdenahrungsergänzungsmittel und, und diese Produkte herstellen. Und die verwenden dann auch unsere Produkte, weil wenn wir zumindest eine Balance schaffen können, dass wir die Produkte mit unseren eigenen Rohstoffen herstellen, dann sind wir nicht mehr marktabhängig. Das heißt, der äußere Preiskampf kann uns dann ziemlich egal sein, weil wir kaufen unsere eigene Ware sonst ab, verarbeiten sie zu Produkten weiter und schütten den Kunden hierdurch die Erträge aus. Kann man eigentlich seine Blüten, also zum Beispiel, ich sage jetzt, ich investiere in eine Pflanze, könnte ich mir, meine, könnte ich sagen, ich möchte das CBD davon lieber haben, statt, statt einen Geldertrag? Gibt es so eine die, Möglichkeit? Die Möglichkeit ist da, das wird auch in uh, einigen Sonderfällen bereits durchgeführt und praktiziert. Wir müssen da nur immer schauen, weil wenn wir in der Schweiz unsere Outdoor-Ernte haben, die hat einen Prozent THC. Das heißt, der Grenzwert funktioniert nicht für die oh EU. Baby. Das heißt, es kann sein, dass man nicht immer unbedingt unsere Indoor-Blüten oder unsere eigenen Indoor-Blüten bekommt, sondern dass wir dann separate der Norm entsprechende Blüten an unsere Kunden weitergeben. Aber grundsätzlich ist das Ganze... Natürlich in Ordnung. Okay. Jetzt stellt sich, oder ich stelle mir auch die Frage, ähm, so kurzfristige Investitionen denkt man immer, okay, äh, da macht man, aber wie sieht das zum Beispiel in fünf bis zehn Jahre aus? Könnt ihr so weit schauen? Äh, könnt, könnt ihr sagen, das ist auf jeden Fall in zehn Jahren noch sicher? Auf fünf Jahre würde ich jetzt schon sagen, dass das noch sicher ist. Auf zehn Jahre, so weit in die Zukunft, würde ich vor allem durch die Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit. Äh, wird es da für Prognosen? Ich sage mal, es wird halt unrealistisch. Also ich würde mich nicht getrauen, selbst eine, eine Meinung über zehn Jahre abzugeben, weil man ja schon nicht mal, nicht mal mehr sicher sein kann, was wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Es ändert sich einfach wirtschaftlich sehr viel, es ändert sich aber vor allem auch politisch extrem viel momentan, gerade auf der Ebene, dass es da wirklich schwierig wird, fundierte Prognosen abzugeben. Also wie erhält man seine ersten Ernteerträge oder wann? Also wir haben die ersten Ernteerträge uh, vier Monate nach der Einzahlung uh, vergeben oder verbucht, uh, mhm. beziehungsweise bei der Outdoor-Ernte natürlich, uh, wir haben die Pflanzen jetzt am Feld gesetzt, die kann man anschauen gehen, uh, in diesem Fall nach unserer Ernte, nach der Trocknung und nach dem Verkauf, das heißt uh, viertes Quartal dieses Jahres, also immer im letzten Quartal des Jahres. Mhm. Uh, wenn wir jetzt in Zukunft auch im Ausland Outdoor-Felder bestellen werden, äh, dann wird das Ganze wahrscheinlich so sein, dass wir zweimal im Jahr auszahlen werden, weil in etwas tropischeren Regionen durchaus zwei bis drei Ernten outdoor im Jahr drinnen sind. Wie kann man das den Leuten erzählen, dass zwei, drei Ernten, das heißt es werden immer wieder neue Pflanzen? Verkauft. Genau, es kommen dann aber immer wieder neue Pflanzen, das heißt es geht da einfach etwas schneller, beziehungsweise äh, wird da aufgeteilt, dass einmal Verkauf, Quartal drei, einmal Verkaufquartal 1 nächstes Jahr zum Beispiel und dort werden dann die Ernteerträge stattfinden. Also es ist teilweise auch möglich, habe ich gehört, in Österreich, wenn ihr jetzt die Produktionslage stehen habt mhm. beziehungsweise in die Schweiz, dass man sogar seine eigenen Pflanzen besuchen kann. Falls ja. es Leute nicht glauben. <lacht> Natürlich. Ja, also wir, wir haben ja irrsinnigen Wert darauf gelegt, wirklich Transparenz zu schaffen. Und äh, da wollen wir jetzt nicht irgendeinen Riegel vorschieben, sondern äh, wenn jemand in der Nähe ist, ich bitte halt vielleicht um 14 Tage vorherige Bekanntgabe, dass wir äh, einen Termin ausmachen. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr gerne bereit, mit den Kunden auch unsere Felder besichtigen zu gehen. Auch die Indoor-Anlage, äh, da brauchen wir allerdings auch die Vorlaufzeit vielleicht sogar etwas mehr, weil die Indoor-Anlage befindet sich in der Schweiz. Das heißt, es muss auch jemand von uns anreisen. Um mit den, genau, das muss geplant werden, um dort auch mit den Leuten durchgehen zu können, die ganzen Hygienemaßnahmen einzuhalten etc. Ja, ich musste eine ungute Frage stellen. Ich komme mir eigentlich ein bisschen blöd dabei vor, weil ich weiß es eigentlich Aber die Community stellt halt immer wieder diese Fragen, weil es ja andere Systeme auch schon gibt, wie du weißt. Und ähm, äh, da hört man immer wieder so Kommentare wie: Ja, Schneeballsystem, passt auf. Was fühlst du, was denkst du, wenn du sowas hörst? Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert für mich, dadurch, dass es doch sehr viel, vor allem in der Vergangenheit, echt sehr viel schwarze Schafe auf diesem Sektor gegeben hat, ist die Skepsis der Menschen durchaus angebracht, jetzt da mal nachzufragen, stimmt das wirklich, funktioniert das, arbeitet ihr auch so? Wir müssen uns aber nicht verstecken, weil schon wie im Punkt vorher vorweggenommen, man kann die Felder anschauen, man kann die indoorhalle anschauen, man kann hier zu uns in die Filiale kommen, dort kann man die Produkte testen und anschauen. Das heißt, es ist ja alles greifbar. Wir spielen ja nicht irgendwie mit Luft oder verkaufen irgendwelche Luftwerte, sondern es ist ja alles bereits da und vor Ort. Das heißt, einfach mit uns sprechen, wenn man noch ein schlechtes Gefühl hat. Wird natürlich auch wieder etwas, etwas schwerer jetzt. Wir haben eine riesenflut an Kunden, wir hatten ein riesiges Wachstum. Jetzt mit jedem zu sprechen wird natürlich schwierig, aber im Endeffekt, wir sind hier und wir sind gerne bereit, auch Rede und Antwort zu stellen, wenn irgendjemand noch welche Fragen hat, vor allem auch, wenn es brenzlige sind, weil wir können auch die beantworten. Also, wir haben es vorhin auch schon mal gesagt: Leute, es ist ganz normal, dass man Provisionen dafür kriegt, wenn man Mitglieder wird oder ähm, irgendwelche Sachen verkauft. Welches Unternehmen macht das denn bitte nicht? Für mich ist das, wenn, dann Multilevel-Marketing. Genau. Aber, ja. Und es gibt halt einen riesen Unterschied zwischen Multilevel-Marketing und einem Schneeballsystem. Weil Schneeballsysteme genau. sind faktisch verboten. Genau. So, die Legalisierung schreitet weiter voran, ähm, wie sieht dein Interesse aus mit THC-haltigen Produkten, gibt es da auch schon eine Linie, habt ihr da schon Ideen? Uh, um das Ganze jetzt ganz politisch korrekt auszudrücken, die THC-Lizenz ist in Arbeit, da möchte ich jetzt noch nicht mehr dazu sagen. Okay. Uh, die deutschen Liberalisierungspläne schreiten ja auch immer weiter voran, das heißt wir haben da auch unsere Fühler ausgestreckt uh, zu unseren Nachbarn, wo es halt am einfachsten wird. Und das ist zu 100% geplant, in Zukunft auch eine okay. THC-Linie zu bringen. Medizinisch oder für den Freizeitbereich? Am besten beides. Also, ähm, je nachdem, wie uns die Gesetzeslage da bindet oder was für Möglichkeiten wir da haben. Also im, im Rahmen der Gesetzmäßigkeit möchte ich natürlich schon einiges damit machen. Auch dann, wir haben gesagt, wir machen da eine Filiale, wollen ein bisschen weg von diesem uh, grow shops sind Kiefer-Shops-Image. Eher hin zur Kosmetik, zur Naturheilkunde, alternative Heilkunde. Wenn die THC-Liberalisierung natürlich stattgefunden hat, werden wir auch Filialen in die andere Richtung machen. Das sehe ich nur momentan noch nicht in Nein, leider noch nicht. Die Politik ist da leider genau. sehr langsam. Ja. Eine Frage, die Ihnen auch noch viele interessiert. Ihr, ihr, ihr seid ja sehr schnell wachsend. Wie macht ihr das, welche Abnehmer habt ihr dann? Sagen die, oh, mehr ist gut, immer mehr? Oder gibt es da, wie, wie löst ihr das? Wir lösen das damit, dass wir jetzt den Fokus auch auf unsere Produkte legen und somit unsere, unser eigener Abnehmer werden. Und im, im Optimalfall verkaufen wir etwas mehr an Produkten, als wir an Pflanzen verkaufen. Somit haben wir ein Gleichgewicht geschaffen, dass wir sogar noch Ware zukaufen müssen und sind vom freien Markt nicht mehr abhängig. Zu den anderen Staaten noch erweitern? Um, auf jeden Fall. Lateinamerika würde noch etwas im, im Bilde stehen, das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Um, wir befassen uns jetzt momentan einmal mit dem europäischen Raum und ich glaube, da sind auch genug Leute vorhanden, einmal fürs Erste. Okay. Kannst du das mit wenigen Worten zusammenfassen, was ein My First Plant anders, besser ist und äh, ja, was eure Philosophie ist? Also die Transparenz ist einmal etwas, was ich so bei keinem anderen Unternehmen in der Form noch gesehen hätte, vor allem im Network-Marketing-Bereich. Das ist ein riesen, riesen Punkt. Und dann, wenn wir zu diesen äh, E-Growing-Unternehmen gehen und jetzt den Fokus darauf legen, würde ich sagen, dass uns einzigartig macht, dass wir ein Produktsortiment erstens schon einmal haben und das zweitens äh, immer weiter vergrößern und auch einen eigenen MLM-Vertriebszweig für unsere Produkte aufsetzen mit eigenen Vertriebsplänen. Das ist jetzt gerade im Werden. Okay. Äh, wir haben ja auch vor, unser neues Backoffice zu releasen in Kürze. Da kommt es jetzt darauf an, wie viel wir noch an Wachstum zusätzlich generieren, weil das System einfach immer und immer und immer umfangreicher wird. Deswegen äh, dauert das Ganze auch etwas länger als erwartet. Aber danach gibt es einen riesen Mehrwert, vor allem für unsere Kunden. Und wir wollen zu dieser E-Growing-Szene ja noch zusätzlich eine weitere Richtung gehen, und zwar in Richtung NFTs bzw. Okay. Security-Token oder Kryptowährungen. Da möchte ich auch noch kein Release-Datum veröffentlichen, aber wir sind auf jeden Fall schon dabei, das Ganze aufzusetzen und in die Wege zu leiten. Also du hast jetzt eigentlich schon mal eine nächste Frage beantwortet, nämlich, äh, was wären eure Pläne für die Zukunft? <lacht> okay. ähm, was mich noch kurz interessieren würde, gibt's eigentlich muss man, äh, ja, muss man logischerweise oder reellerweise irgendwann Stopp sagen? Wenn es wenn zu viele Leute kommen, musst du da irgendwann sagen, es geht nicht mehr? kommt drauf an. Das kommt wirklich ganz auf die Flut der Leute drauf an. Wir haben es ja beim, beim Outdoor oder bei den Outdoor-Pflanzen bereits so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir haben ein Kontingent, das ist bis dahin verfügbar. Und wenn das ausverkauft ist, wird es die um diesen Preis nicht mehr geben. Und das, so haben wir das da gehandhabt. So werden wir das dann auch in dem anderen Fall handhaben müssen. Äh, ist aber momentan noch nicht geplant, jetzt äh, wirklich die Bremse zu treten. Wir werden uns nur vielleicht etwas verlagern, von äh, Outdoor-Pflanzen etwas mehr zu fokussieren, okay. äh, weil wir da eben in Kroatien, in äh, Bosnien bzw. in anderen EU-Ländern und auch Nicht-EU-Ländern äh, einige Felder besichtigen gehen und uns dafür die Zukunft schon bereit machen, äh, damit wir wirklich auch die Freiflächen und die Felder zur Verfügung haben, um den, die ganze Nachfrage überhaupt bedienen zu können. Okay. Hey, super. Ich bedanke mich noch mal vielmals für die, für die äh, ganzen Fragen, die du jetzt hier auf die Schnelle beantwortet hast. Yes, ja, ich hoffe, jetzt ist ein bisschen Licht ins Dunkel gekommen, Leute. Wenn okay. ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit oder schreibt MyFirstPlant selbst an. Ja, und euch wünsche ich viel Erfolg und ich hoffe, wir Nein. hören noch ganz viel von euch. Ja, auch. In diesem Sinne. <lacht> Tschüss. So, wir sind jetzt fast da äh, bei MyFirstPlants äh, Outdoor-Feld. Ihr seht ja schon, äh, Im Hintergrund, äh, dass das Feld schon voll ist mit Pflanzen. Achso, das ist nice. Wir müssen noch ein Stück weiter. Jetzt stehen wir mit euch hier auf dem Feld. Wir haben herrliches Wetter und ähm, fast schon zu, zu herrlich für die kleinen ähm, Pflanzen hier. Ja, hier sind eure Lieblinge und die werden äh, heute noch aufs Feld gebracht. Die, haben schon, die waren schon richtig fleißig hier. Äh, ich werde jetzt noch ein bisschen Unkraut zupfen und äh, ja, dann geht es hier ran. Ich werde, ich suche jetzt kurz das Swimmingpool, aber wir können uns ja mal kurz äh, das Feld angucken. Also die sind circa, die werden äh, ja drei Wochen vorgezogen, meistens im Gewächshaus und dann kommen sie irgendwann aufs Feld. Die müssen sich natürlich ein bisschen akklimatisieren und die sind jetzt äh, bereits äh, ja, sechs Wochen alt ungefähr. Ihr könnt mal hier hinkommen zum Beispiel zu einer etwas größeren. Komm mal hier hin, dann siehst du, äh, ja, das ist so ungefähr sechs Wochen. Das heißt, nach drei Wochen haben die ungefähr Sonnegröße. Dann brauchen die eine Woche zum Anwurzeln ungefähr. Und dann äh, haben die, sehen die nach sechs Wochen ungefähr so aus. Also, gehen schön ab, finde ich, eure Pflanzen. Und ähm, das wird was werden. <lacht> Wenn der Sommer so weitergeht, dann könnt ihr auf eine fette Ernte hoffen. Und ja, schaut euch das Feld an. Also, hier geht schon jede Menge drauf. Und das ist halt auch nur ein Feld von glaube ich, mittlerweile drei Feldern, ja. Und ähm, ja, das sieht auf jeden Fall ganz schön aus. Und ich denke, wir werden hier in ein paar Wochen noch mal hinfahren und uns das Ganze noch mal in circa ein, zwei Monaten anschauen, wenn da richtig Blüten dran sind. Ich glaube, das wird jetzt auch für euch interessanter. Also genießt das Wetter, geht noch ein bisschen schwimmen und bis dahin.